So. Poppy wartet auf uns am verbotenen Wald. Und es ist sehr passend, dass es nachts ist. Kürzung. Und weiter geht's. Da drüben war wo der Eingang gefunden. Das hat schon bessere wird. Tage erlebt. Da zachst du immer, wenn du dran vorbei läufst. Aha. Ich schätze mal, wir müssen bis zum Tag warten. Oder nicht? Nachts im verbotenen Wald. Das ist genau die richtige Atmosphäre. Wo versteckt sich wo versteckt sich wohl Poppy? Aber echt, warum geht die so tief in den verbotenen Wald rein? So also ich hoffe, wir, sch wir schrecken hier keine Kreaturen auf. Was treibt Nati so, so spät so weit hinten im verbundenen Wald? Na toll. Das ist auch noch Wilderer. euch nicht stören bin noch auf der durchreise Familie Wo zum Geher führst du uns hin, Papier? Das Gesprächsthema in der Schule, seit du Mr. Rape und mich vor den Erschwinderinnen gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Hallo aufzuhalten. Treffen wir hier die Zentaurin? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein die Treffen, als vielmehr eine Überraschung. Oder? Ach Gott, Poppy, Eine Überraschung. Was ist denn... Erst mit dem Drachen, das ist jetzt... Das ist mit dem... Jibou greife auch schon so eine Aktion und jetzt mit den Zetauren, ist Das Mädchen will Gefahr. Die ist echt aus, auf Gefahr aus. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich freuen über Höhe. Wir haben ist keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Bewusst Sicher können sie aus. erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich vor allem, wenn wir auf Puppy treffen, ist laut Gefahr. Wenn ich es mir recht überlege, sind sie dafür bekannt quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Naja. Ich habe nur... Ach egal. Was ist denn? Es ist nichts. Ich... Wir haben nichts Wie zu klein auch sein Mag. Das stimmt. Wir sind einfach Sag ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns einfach helfen, oder? Ja, natürlich. Du oh hast Gott. vollkommen recht. Wir, wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Am Arsch. Wir werden sterben. dass das ich mich immer noch mit dir eingebe. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah! Du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortet. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug. Herzukommen war ein großer Fehler mhm. von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, Altana. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Schönes eingefrorenes Gesicht Hör gut zu, Doran Wenn ich sie je wieder sehe Schlage ich euch allen dreien den Kopf ab Muss oh. das so? Mit seinem eingefrorenen Gesicht Törichte Kinder Wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun Folgt mir, bevor die ich Schnatze existieren noch und die Wilderer suchen sie Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Äh, ja, das sieht nicht gut aus. <lacht> Der Bogen ist auch irgendwie... Äh, ja. Ich verstehe nicht verstehe das nicht. Aus. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum... Vielleicht ah, sind sie wo wir einen finden können. Einen Mondstein? Ich habe Tausende. Hm. Ja, Mondsteine sind nicht. Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Na Wir verstehen ich. es sicher, wenn wir ihn sehen. sich klarer ausdrücken oder wenigstens unsere Fragen beantworten können. Centauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Aha. Ich melde mich, wenn ich was finde. Magisches Mondlicht. Wirkt wunderschön. Trauer und Vergeltung. Machen wir gleich mal bei Nazi weiter. Immer eine neue Mütze. Hier ist ein Upgrade. Das Outfit müssen wir mal ändern. Ich will meinen schwarzen Hund. Den schönen klassischen schwarzen Hexenhund. Die Maske ist ja besonders lächerlich. Der Schal werden Downgrade. Das wissen wir nicht. Und auf zu Nati. Ich werde mal fliegen. Auf nach Rewards. war das schon die Besenverbesserung wir sind gerade ziemlich steil hier gestiegen das war bisher noch nicht so der Fall man müsste man mal ein bisschen lenken Schon wieder mit dem Besen fliegt, wenn wir den mit drei Verbesserungen aufgewertet haben. Vielleicht mal Weihnachtsbaum landen. Ich hoffe, wir kriegen hier noch irgendwie ein bisschen Weihnachtsfeeling mit, bevor wir in die. Die Hauptquest weiter aufbrechen und die Prüfung angehen. Erfahrungsgemäß genießt, ist das nach den Prüfungen immer so, dass wir Okay. okay. Ähm, dass wir da Jahres-, Jahreszeitenwechsel haben. <lacht> <lacht> Ach, Professor Blake kann's der gern. ein Schlüssel. Wo du fliegst du hin, kleine Schlüssel? Aha. Ein weiterer Hausmarker sammeln. Geschafft. Da ist ein Hausmarker. Da haben wir schon einige gefunden, gesammelt. Ich bin ja mit Kopfhörern dann umspielen. Sorry, wenn sich das Bild dann hört. Um Stream. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Was gibt's? Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich habe es meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat es wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Aha. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie besorgt ist. Wir waren in gefährliche Aktivitäten verwickelt. Als die Erschwinderinnen mich einsperrten und bedrohten, kam mir der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht doch recht hatte. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein, Harlow ist stark, eh e und e. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im matabele -Land gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist das mit Blinte deinem Vater passiert? Nichts. Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kamen aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen, und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst, und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Inwiefern? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Ihr lebt in dir, Nati. <lacht> Sorry, das musste die Mutter gerade machen. <lacht> das war so. Ich bin schuld an meinem Vaters Tod. Das ist so ein bisschen. Ist ein bisschen zu sehr offensichtlich. <lacht> Willst du die Aschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja, obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut, egal wie rücksichtslos ist ist der ist doch genau Vater. der Job von den glaube, Eltern. es hat ihn gefreut was zu da? wissen, dass ich eine Kameradin wie dich habe. Dass die Mutter Sorgen macht um sie ist doch genau das, was seine es Mutter tun Es tut mir tut leid, so. was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater klingt außergewöhnlich. Das war er, wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Brookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir so werden erfolgreich aus. sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Incentrum. Ich wollte den Kamin anfachen. Mach's gut, Nati. Da haben wir nichts mehr zu ruhen. Oh, hier gibt's noch ein Schloss. Aha, endlich ist. Du gerade des wird hart geworden. Oh, Schachplatz blau. Na ja. Du gehörst mir, Demigeist. Verbringen wir mal vierundzwanzig Stunden hier. Einmal viel ruhiger hier gewohnt. So, einmal zum Hafenbahngemeinschaftsraum. Da sollten wir mal die Hausmarke abgeben. treibt er sich so oft hier beim Hafenbuff-Gemeinschaftsraum rum? Ah, hier ist auch wieder noch die Schmidt. Wow, fantastisch. Na, wir sind gut dabei, habe mich in der Aufnahme schon einiges geschafft. Auch schön. Ein Weihnachtsdepot. Es sollte noch mal ein Raum der Wünsche gehen, um dort mal ein Weihnachtsdepot zu platzieren. Falls zwar die bekommen. Gibt Halloween und Ich Weißt du nicht, wo man die herkriegt? Wieder mal auf Abenteuertour? Ja, oh, Grenze überall. Es ist festlich geschmückt. Aufträge. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Quest hier. Machen wir mal keine weitere Flugstunde. Danach widmen wir uns mal Hauptquest. Nächste Hüterprüfung. finde ich sehr schade, wenn es dann gäbe nach der Prüfung. Ich kunde kurz gerne im Winter. Das Weihnachtsfest zu verpassen. Du mir, wegen du -Blatt geholt hast, habe ich keine fiesen Kommentare mehr gehört. der Sache. Erklärst du mir noch mal, wie die dadalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, Wait, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn hab dann ins Schloss zu bekommen. Ja. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Auswarten. Habe ich das gerade richtig gehört von von ihm hier? Das war auch dem, den wir die, wenn man, wenn man, wenn man, die, die Venemoser zur gebracht das sage hier... damit er damit vor seinen Mitschler angeben kann. Ich habe schon die Befürchtung, dass der dass er noch mehr gemobbt wird, aber irgendwie funktioniert das gegenteilig. Guten Flug. Dankeschön. Ist das hat hier ohne euch nie hier? So, wo haben wir denn jetzt die Strecke? Doch scheint es zu sein. Oh, Feier. hinten der Bockbau das ist tatsächlich noch ein Stückchen Weg einmal ein paar Flugmanöver testen wenn es das Spiel erlaubt Tut's nicht wirklich Ein bisschen über den Fluss. Oh wow. Das musste mal getan werden. Steinkreis. Kommt durch den Tunnel durch. Bezweifle ich bezweifle es. Ja, es wäre zu geil gewesen. Ich nicht für fliegen oder auch oh. ist das Ende der Welt? Oh, genau, und genau da müssen wir hin. Ja. chỗ Und in der Nacht also immer ist das hier. mit dem Händler von Alvendale. Hä? Äh. Ballbekämpfung. Oh, jetzt ganz woanders hingefrugen jetzt zwar hin sollten. nicht. Der jetzt erwähnt, dass sie Melda weit im Südosten von Hogwarts zu finden ist. Dann geküsst, um die von ihm gewünschten Daten zu erhalten. Muss ich muss ja dem nächsten Wesen teilnehmen. Südosten von Hogwarts. Hier. Das war das, ist das, das, das da, ähm Wie man dahin? so möglich mysterious I would say we have to go point Interessant. Wir gehen die Schiene entlang Wir erkunden neue Orte Wenn wir noch nie zuvor gewesen sind Stimmt gar nicht wir waren Hier waren wir schon verwirrt ein wenig. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reis Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Fällt mal der Markierung und was nicht mit dem Besen tun kann Dann vielleicht zu Fuß Ich schaffen wir niemals zu Fuß mysteriöserweise wieder in diese Richtung. Da muss ich hin. Ist, äh, ist das Gebiet dort vielleicht blockiert, weil wir das später für die äh, Hauptquest hin müssen, oder? Das könnte ich mir vorstellen, dass da halt jetzt da jetzt einfach noch nicht lang können weil, dort Und weil es für die, für die Prüfung blockiert ist Ich könnte es einen Pfad geben Ich dachte nur...